Der Laufsport ist ein Ausdauersport und da gibt es schwierige Phasen, es gibt gute Phasen und wir haben uns im Haus Graz mit Bürgermeister, mit Sportstadtrat entschieden, dass wir als Sponsorpartner für alle unsere bisherigen erfolgreichen Partnerschaften wieder zur Verfügung stehen. Wir sind ja beim Graz Marathon das neunte Mal dabei, das vierte Mal als Presenting Partner. Wir sind stolzer Partner und es ist für uns auch wieder eine Herausforderung, nicht nur der Sponsorpartner mit Gegenleistung zu sein, sondern auch der Logistikpartner. Ich kann jetzt schon zusagen, dass wir das in den nächsten Jahren gerne wieder begleiten werden.